Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Es ist ein ungewöhnlicher Gottesdienst, zu dem wir uns treffen. Die Bänke sind leer. Jede und jeder ist bei sich zu Hause. Die Kirche bleibt auch diesen Karfreitag still. In dieser Stille erinnern wir uns an das Leiden und Kreuz von Jesus Christus. Ich lade Sie ein, sich jetzt Zeit zu nehmen, die Dinge aus der Hand zu legen und für einen Moment sich der Geschichte auszusetzen, die vor 2000 Jahren geschehen ist. Denn, so sagt der Spruch des heutigen Tages, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gibt, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wir beten. Barmherziger Gott, wir sind jeder für uns, doch du verbindest uns alle. Führe uns im Herzen unter deinem Kreuz zusammen. Amen. Ich lese Psalm 22. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich. Doch antwortest du nicht, und des nachts, doch finde ich keine Ruhe. Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, halfest du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe, denn es ist hier kein Helfer. Aber du, Herr, sei nicht ferne, meine Stärke eile, mir zu helfen. Das Evangelium für den heutigen Karfreitag steht bei Johannes im 19. Kapitel. Pilatus überantwortete ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen ihn aber und er trug selber das Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Und es war geschrieben, Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die Hohepriester der Juden zu Pilatus, schreibe nicht der Judenkönig, sondern dass er gesagt hat, ich bin der Judenkönig. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Die Soldaten aber, da sie Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Soldaten einen Teil. Dazu auch den Rock, der aber war ungenäht, von oben angewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander, lasst uns den nicht zerteilen, sondern darum losen, wem er gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen. Das taten die Soldaten. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutterschwester, Maria, die Frau des Klopas und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig, sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Üsop und hielten ihm den an den Mund. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Die Kreuzigung war ein Gemeinschaftswerk. So viele haben etwas dazu beigetragen, dass sie gar nicht alle in ein Evangelium passen. Sie alle finden wir unter dem Kreuz. Da ist Pilatus, dem letztendlich alles egal ist. Was ist Wahrheit? fragt er und wäscht seine Hände und Unschuld. Das ist die letzte Frage, die man von einem Richter hören will. Ich bin mir zwar unsicher, ob du wirklich etwas angestellt hast, aber deine Gegner scheinen dich echt gerne tot sehen zu wollen. Also... Kreuzigung? Zu viel Arbeit sollte man in einen Nicht-Römer auch nicht reinstecken. Wahrscheinlich wäre es richtig, ihn freizulassen, aber will man sich dafür wirklich tagelang Proteste anhören? Außerdem ist es eine gute Gelegenheit zu zeigen, dass jedes Verbrechen hart bestraft wird. Für Abschreckung müssen eben auch mal ein paar Leute sterben. Da sind die Soldaten, die ihn übernehmen. Sie freuen sich an ihrer Macht. Staatlich sanktionierte Gewalt kann so viel Spaß machen. Es reicht nicht, Jesus in Ketten zu legen. Es reicht nicht, ihn zum Kreuz zu führen und dran zu nageln. Nein, sie müssen ihm noch die Kleider nehmen und eine Dornenkrone aufsetzen. Ein Spiel daraus machen. Spucken, schlagen, demütigen. Schaut mal, wie lustig es ist, dass sich da ein Mensch quält. Endlich mal ein bisschen Spaß. Man gönnt sich ja sonst nichts. Und hinterher kann man sogar die Kleider behalten. Das nenne ich mal ein Schnäppchen. Nun komm, bloß nicht mit Mitleid. Das ist ein dreckiger Gesetzesbrecher, ein Parasit, der hat nichts anderes verdient. Da sind die, die vorbeigehen, die noch um jedes Detail streiten wollen. Die hohen Priester, die oberen 10.000, diejenigen, die zuerst Anklage erhoben haben. Ihnen ist vor allem wichtig, dass sie Recht behalten haben. Sie haben Recht. Jesus ist nicht Gottes Sohn, er ist nicht ihr König, durch ihn hat Gott nicht gesprochen. Sie haben Recht. Daran klammern Sie sich fast ein bisschen verzweifelt. Vielleicht wollen Sie nicht zu so genau darüber nachdenken, wie einfach jemand, der eigentlich nichts gemacht hat, am Kreuz landen kann. Wie sollte sich Gott mit so jemandem so verachteten identifizieren, sagen sie sich. Ein Mensch stirbt gerade einen qualvollen Tod, aber das ist nicht schlimm. Schließlich hat er es verdient. Ignorier die innere Stimme. Ignorier deine Angst. Besser er als du. Die Kreuzigung war ein Gemeinschaftswerk. Nur einer fehlt. Wo ist Gott? Warum kommt er nicht mit seinen himmlischen Herrscharen? Stattdessen stehen da ein paar Frauen unter dem Kreuz und ein Mann, schutzlos, hilflos, voller Trauer. Als es Jesus dürstet, haben sie nur Essig. Auch sie werden angefeindet. Wir wissen, dass Petrus vor der bloßen Frage, ob er zu Jesus gehört, davongelaufen ist. Aber sie bleiben. Sie sind unter dem Kreuz. Und Gott? Gott schaut sie durch die Augen Jesu an. Er spricht ihnen Hoffnung zu, verweist sie aneinander und macht die zur Familie, die doch eigentlich nichts verbindet. Er nimmt den Essig. Er ist erhöht hier über diesem Platz. Hier ist die ganze hässliche Fratze der Menschheit zu sehen und er liebt sie trotzdem. Jesus sagt, es ist vollbracht, was er wohl damit gemeint hat. Amen. Du uns beten und Fürbitte halten. Herr Jesus Christus, Gott am Kreuz, wir bitten dich für alle Menschen, gleich welcher Herkunft, Geschlecht, Religion. Du versammelst sie unter dem Kreuz. Für sie alle hast du es auf dich genommen. Wir bitten für die Menschen, die wir lieben. Unsere Mütter und Väter, unsere Großeltern, unsere Partner, unsere Kinder und Enkel, unsere Freunde nah und fern. Wir bitten für die Alleinstehenden, für die Isolierten, für die Menschen auf der Straße. Wir bitten für die Flüchtenden, für die Menschen im Krieg, für die Hungernden und Kranken auf der ganzen Erde. Wir bitten für die Kranken und die, die ihnen beistehen, für die Ärztinnen und Krankenpfleger, für die Mediziner und Forscherinnen, für die Menschen, die die politische Verantwortung tragen in dieser Zeit, für alle, die dafür sorgen, dass das Leben weitergeht. Wir bitten für die Sterbenden, für die Trauernden und Hinterbliebenen, für die, die dem Virus zum Opfer gefallen sind. Wir bitten dich für die ganze Welt, Komm her und erlöse sie. Wir rufen zu dir mit den Worten deines Sohnes, Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht hin im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.